Herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe der Stammtischgondel hier in Obergogel, Hochgurgel. Mein erster Gast heute in diesem neuen Jahr, der Radprofi Toni Martin. Grüß dich. Hi, grüß dich. Servus. servus. Erste Frage, wie üblich: Tee oder Glühwein? Was darf er dir denn anbieten? Ich was was bei, hättest du denn gern? Ich würde mal bei Tee bleiben. Du würdest bei Tee bleiben? Also ja, als Sportler. Ich habe es vergessen, was jetzt wo drin ist, aber ich glaube, Rot nee. war Glühwein. Bitte. Ich, ich würde sagen. Das klingt, das schaut noch der aus, bitte, bitte, bitte. Du bist ja eigentlich ein Polizist und jetzt Profi-Rennradfahrer, wie kommt es eigentlich dazu? Ist das so wie bei uns, dass jeder beim Militär ist, jeder, jeder Spitzensportler oder, oder warst du ursprünglich schon tatsächlich einmal Polizist? Nein, das ist wirklich ähnlich wie die Militärausbildung. Ähm, ich hatte das Glück in einer Sportfördergruppe der Polizei ausgebildet zu werden. Das Ganze war ein bisschen äh, langgezogener, von zwei auf vier Jahre gestreckt. Dafür nur im Winter. Ich konnte meinen Sport nebenbei betreiben und äh, ja, bin sehr dankbar, dass ich den, den Beruf des Polizisten äh, damals erlernen konnte. Mittlerweile bin ich aber kein Polizist mehr. Ich bin jetzt äh, hauptberuflich äh, Sportler und äh, ja, stehe nicht mehr auf der Straße. Also das wäre meine nächste Frage gewesen. Also auf der Straße braucht man jetzt keine Angst haben, dass uns irgendwo auflauert. Nein, man kann zwar mit mir oder nach mir auf dem Rad suchen, aber nicht mehr mit dem Streifenwagen. Ja. Ähm, was, was, was sind eigentlich deine größten persönlichen Erfolge? Deine, deine Erfolgsliste liest sich ja wie erster, zweiter, überall alles, was man machen kann im, ja. im Zeitfahren. Du bist ja Zeitfahrer eigentlich. Genau. Hast du gewonnen oder sag mal, was, was, was ist denn so? dann der größte persönliche Erfolg, wenn jemand fragt. Also ganz stolz bin ich ähm, auf meinen Tour-Etappensieg ähm, mit anschließender Übernahme des gelben Trikots bei der Tour de France. Das war für mich so das Highlight, ähm, das erste Mal das gelbe Trikot bei der Tour de France zu tragen. Das war schon wirklich grandios. Äh, daneben natürlich meine äh, vier Weltmeistertitel im Einzelzeitfahren, besonders ähm, natürlich der erste, der immer so ja, am emotionalsten auch im Gedächtnis bleibt. Das sind eigentlich so meine ganz großen Highlights, aber natürlich auch ein Sieg bei Paris-Nizza. Äh, Etappen-Sieg, bei, ja. äh, Etappensieg äh, bei der Welt, bei der Tour das ist, da gibt es etliche schöne Sachen, aber ich glaube Tour de France und Weltmeisterschaften sind so meine persönlichen Highlights. Das hört man gern. Also da ist sicher, sicher etwas ganz Großartiges, wenn man, wenn man diese Ziel erreicht hat, speziell jetzt mit einem, mit einem großartigen Team, wo du hier wo du fährst. Das Ötztal ist ja ein, ein sehr rennradbegeistertes Tal, äh, an dieser Stelle auch, es beginnt die Anmeldung auch wieder für den Radmarathon im Februar und nein, es tut mir leid, ich kann leider nichts irgendwo, irgendwo hinbiegen, ähm, bin aber trotzdem immer gerne dabei und möchte auch an dieser Stelle auch einmal Danke sagen an alle freiwilligen Teilnehmer, äh, freiwilligen Helfer und alle Teilnehmer, dass es auch richtig cool hinhaut, ich kann mir da extra ein <lacht> ein Ötztaler T-Shirt eingezogen, weil ich bin ein hart, härter Ötztaler, ja, <lacht> auch immer sehr gerne der Schlusswagen dabei, was würdest du eigentlich den sag ich jetzt mal, Amateurfahrern als Tipp so auf dem Weg mitgeben, auf dem Weg Richtung Ende, Ende September zum, zum Ötztaler Radmarathon? Also ich glaube ähm, gerade für Amateure, die vielleicht so ein langes, hartes Rennen das erste Mal betreiben, würde ich ganz klar den Tipp geben, die ganze Sache ein bisschen äh, gerade zu Beginn entspannter anzugehen. Ähm, denn nach der ersten Passspitze kommt dann noch die zweite, dritte, vierte. Also <lacht> oh ja. nicht, nicht überpacen, ganz wichtig, äh, klingt doof, aber ordentlich essen, viel essen. Ähm, der Körper braucht, braucht Energie, um diese unglaublich Leistung äh, bewältigen zu können. Ähm, ja, und dann einfach ähm, mit Rhythmus fahren und äh, quälen bis zum Ende. <lacht> quälen bis zum Ende. Es gibt ja eine zweite, ähm, jetzt ein zweites Side-Event vom Radmarathon, das ist der halt Mopedmarathon, wo wir das Ganze mit 50 quick fahren. Dort ist das Motto, wer langsam fährt, hat länger Spaß. <lacht> also <lacht> <lacht> genau das Gegenteil, wobei die, die, die, die Mopeds, also schon eher im schlechten Mittelfeld sind im Vergleich zu den Radfahrern. Okay. Was ist denn dein Leitsatz, um den inneren Schweinehund jeden Tag eins drauf zu geben? Weil das wird auch bei dir so sein, nehme ich am Land. Auf jeden Fall. Also den direkten Leitsatz habe ich nicht, aber ähm, ich, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr ehrgeizig und äh, ja, muss mir eigentlich so jeden Tag am Abend in, in den Spiegel blicken äh, können und muss sagen können, ich habe an dem Tag das Beste gegeben und äh, bin sehr zufrieden mit mir, was ich ja von dem Tag rausgeholt habe und äh, ich bin niemand, der gerade auch seinen, den Sport halbherzig angeht und äh, ich glaube, deswegen liegt mir vielleicht auch die Disziplin des Zeitfahrers so gut, ja. ähm, weil ich mich einfach doch enorm auch quälen kann und ähm, ja auch gegen meinen inneren Schweinehund ankämpfen kann und äh, das macht mir sehr viel Spaß und das macht auch den Großteil für mich äh, dieser Leidenschaft aus. Ja, entweder richtig oder gar nicht. Genau so. Man macht es normalerweise nicht im Fernsehen, Sonnenbrillen tragen, aber also, wenn du willst, bevor es dich blendet, mich, mich blendet fürchterlich. Ich kümmere mich noch. Man mag <lacht> <glaub ich schon. lacht> das, das, das Wetter <lacht> ist genial, das ist richtig, ja. Ja. Ähm, Spitzname Panzerwagen. Jawohl. Warum? <lacht> äh, hat mein ehemaliger Sprecherleiter Brian ausgehauen. Ich glaube, das hat einfach mit meinen Eigenschaften als Radsportler zu tun. Panzerwagen assoziiert man ja doch so eine gewisse Härte, äh, lässt sich durch nichts aufhalten, fährt immer weiter, unstoppable. Und ich glaube, das kommt einfach auch so mein Typus, mein, meiner Fahrweise auf Rad äh, so am nächsten. Und äh, das war ich irgendwann mal so teamintern äh, immer so mein, mein Spitzname und irgendwas haben, irgendwann haben die Medien das spitz bekommen. Und, es wurde zusammen. immer größer und größer und jetzt bin ich bei den Fans auch der <lacht> und äh, Das freut mich, ähm, weil ich assoziiere äh, mit diesem Namen, der auf mich bezogen ist, sehr viele positive Eigenschaften. Super. Also schon, schon etwas, worauf man stolz sein ja, kann. Ich schon, ja. Wir haben im Vor Vorfeld schon ein bisschen gesprochen, Skifahren sollst du nicht, darfst du nicht, hast du trotzdem irgendwelche äh, Lieblings-Wintersportarten, soll ja, soll ja auch was geben, wo man sich nicht in Gefahr geben muss oder, oder soll? Ja, also es ist natürlich sehr schade, dass ich hier kein äh, Skifahren darf. Äh, ich sehe hier die ganzen Skifahrer, die Spaß haben und bei mir hat das einfach äh, sicherheitsrelevante äh, Hintergründe. Ähm, wäre einfach doof, wenn ich mich hier verletzen würde und die Saison äh, verspätet starten müsste. Aber was ich sehr genieße aktuell ist, hier mit meiner Familie zu sein, äh, viel wandern zu gehen, mit meiner kleinen einjährigen Tochter Schlitten zu fahren. Ähm, ist ein bisschen risikoärmer, macht trotzdem sehr viel Spaß und ähm, auch das Wandern ähm, zu den verschiedensten Hütten hier ähm, macht super viel Spaß und dann natürlich mit der Belohnung dann auf der Hütte zu sitzen, aktuell auf der Terrasse bei Sonnenschein, äh, ist einfach ein geniales Ja, Land kann hier. schon was, also da bin, ich, da bin ich absolut bei dir, bin auch nicht derjenige, der jetzt jeden Tag, obwohl ich hier wohne, fahre auch nicht jeden Tag Ski, es geht auch nicht jeder Schwimmen, nur weil ein Haus am Meer hat. Das also, das, suchen wir uns schon die schönen Tage raus. Du reist von einem Trainingslager, von einem ins nächste eigentlich. Du kommst jetzt gerade aus Maloka. Wir schauen dann die Vorbereitung für einen Radprofi wie, wie für dich und für dein Team generell aus. Also Nahrung, Trainingsplan, Trainer, Team von A nach B, keine Ahnung. Lass uns mal ein bisschen bisschen hinter die Kulissen schauen. Ja gut, das Thema jetzt in, in fünf Sätzen abzuhandeln ist, äh, glaube ich, fast unmöglich, aber generell bin ich natürlich Sportler, der 24 Stunden seinen Sport lebt. Das heißt natürlich, ähm, klar, Training ist ein ganz wichtiges Thema, Ernährung, wie du schon gesagt hast, schwebt auch immer, schwebt auch immer mit. Ähm, Oktober, November ist so die Zeit, wo wir es ein bisschen ruhiger angehen lassen, aber schon Ende November, Dezember ist dann schon wirklich die Phase, dann, wo wir auf die ersten Wettkämpfe hin arbeiten und natürlich auch seriös ähm, arbeiten und leben müssen. Geht es schon in, in einem Monat, eineinhalb Monat, geht es schon wieder los eigentlich? Schon wieder. Ja, weniger eigentlich. Am 10. Februar habe ich jetzt ja. meinen ersten Wettkampf. Das heißt, ich sollte da einigermaßen fit sein. Sicherlich sind es noch eine Art Vorbereitungswettkämpfe, die eigentlich in Highlights kommen, dann so März, April. Aber ganz klar, ähm, im Februar will ich fit sein. Und ähm, deswegen war ich jetzt auch drei Wochen auf Mallorca, äh, bin fast jeden Tag Rad gefahren. Ähm, komme quasi jetzt äh, zur Erholung äh, hier ins, ins Ötztal, ähm, mache natürlich trotzdem meinen Sport, aber ein bisschen reduziert. Und ähm, ja, um jetzt mal auf die Vorbereitung zu sprechen zu kommen, äh, sicherlich ist äh, im November, Dezember, Januar das Training noch nicht ganz so intensiv. Aber je näher man dann zu den Wettkämpfen kommt, desto äh, ja, praxisnäher, rennnäher, fährt ja. man auch, also auch intensiver. Und ähm, jetzt die Phase ist eigentlich gerade gekommen, wo ich so an den letzten äh, Stellschrauben äh, ja, nochmal drehe, um... <lacht> feinschleifen, Woche, oder? Feinschleifen, ja. ganz genau. Ähm, Im Prinzip ist jetzt die Woche nochmal so ein bisschen das letzte Mal Luft holen und dann äh, geht es wirklich äh, mit großen Schritten auf die ersten Wettkämpfe los. Ja, so, wir sind jetzt eigentlich schon hier, hier oben, eigentlich schon. Ich sage jetzt vielen, vielen Dank, weil das äh, Stamm äh, Stamm... Tisch, Gondel, Gästebuch. So ein langes Wort. Werden wir uns beide gleich da drüben in der Helmut unterschreiben. Ich sage vielen Dank fürs Durchschauen, Dir alles, alles Gute mit deinem Team. Danke, hat mich sehr gefreut. Gerne. Und ich freue mich, wenn ich das alles im Fernsehen schon ein bisschen beobachten kann. Alles klar. Wie das bei los ist. Danke sehr. <lacht> danke, danke, danke, so. super.